Herzlich willkommen. Ein neuer Tag, ein neues Musik macht Mut Gespräch. Allerdings ein alter Bekannter, nämlich der Marco, Marco Aliata. Hallo Marco. Hallo Tim, schön da zu sein. Freut mich auch, dass du da bist. Hallo. Marco, wir kennen es ja schon eine ganze Zeit. Ich weiß auch so ein bisschen, was du alles machst. Du bist äh, Profimusiker, Bassist, du bist Bandleader, du bist ähm, Produzent, du bist äh, Toningenieur. Und äh, heute möchtest du auch in diesem Bereich ein bisschen was zeigen. Du stehst vor einem Gebäude, wie man sieht. Erzähl ja, doch mal, genau. was es damit auf sich hat. Wir befinden uns hier in Krefeld-Hüls. Das hinter mir ist mein Tonstudio, äh, welches ich zusammen mit Martin Engelin betreibe. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal eine kleine Studioführung. Ähm, zeigt euch ein bisschen ein paar Einblicke in unseren Studioalltag. Und ja, genau. Dann setzen wir uns hin und reden erstmal. <lacht> so machen wir das. Dann geht's auch schon los. Dann drehen wir mal die Kamera und hereinspazieren. So. Machen wir mal die Tür zu, bumm, unser Eingangsbereich, noch ganz, äh, ja, Papier muss noch weggebracht werden, hier wird gearbeitet, jeden Tag sieht es anders aus, <lacht> unsere Maschinerie an Mikrofonen, Kabel, Ersatzteilen, Staubsauger, <lacht> alles das, was man quasi braucht, dann geht es auch schon direkt in den Aufnahmeraum, man sieht schon, hier steht ein Wald aus Mikrofonen. Ich mache mal hinter mir die Tür auch wieder zu. So. Die Akustik in diesem Raum ist ähm, von Fritz Fey, dem studio Studioguru Deutschland, äh, ich wollte schon komponiert sagen, ja. <lacht> ähm, quasi berechnet und ähm, ein eingestellt worden, so das auch super klingt für gute Aufnahmen. Wir ja, haben schön. hier noch zwei Standpaneele, die man benutzen kann um ja, die Ecken ein bisschen abzugrenzen, falls an jemand steht und singt oder irgendeine Box äh, abgegrenzt werden muss. Ja, hier tut sich auf jeden Fall immer irgendwas und genau, das ist unser Aufnahmeraum. Mit einem kleinen Guckfenster, damit man auch sieht, wer jetzt reinkommt und wer rausgeht. <lacht> <lacht> und auch ein Guckfenster auf der anderen Seite, damit man sich auch sieht während der Aufnahme da auf der anderen Seite. Hier ist unser kleiner Buddha. Hallo. <lacht> Alles in Buddha. Alles in Buddha. <lacht> Und hier ist unser Aufnahmeraum. Äh, die, die Regie des Aufnahmeraums. Unser mackie pult Unser äh, Preamp-Sektion. Ich habe mir auch einen neuen Preamp gegönnt. Der ist hier. Der wird auch bald. Opala, hier. Genau. Hier. Der wird auch bald eingebaut. Genau. Und unsere Abhöre worauf wir ganz stolz sind, eine stereo -Spurbandmaschine und eine 24-Spurbandmaschine, die auch äh, funktionieren und bald, wieder, und bald wieder darauf aufgenommen werden kann. Ja, ein paar Instrumente liegen auch rum. <lacht> Wunderbar. Und hier unser süßer, kleiner Bereich der Küche. Sehr wichtig. Genau. Drehen wir das Ganze mal wieder. Genau, so sieht es quasi von hinten rechts aus. Dann machen wir mal wieder zu. So. Und jetzt hänge ich dich mal ein in mein vorbereitetes Stativ. Ich habe da mal was vorbereitet. So. Bring mir bloß nicht weg. So. Ja super. Klasse. Vielen Dank für die interessante virtuelle Studioführung. Sieht man auch nicht ah. alle Tage. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge Setup gesehen. Ähm, und äh, du bist natürlich jetzt im Studio auch nach wie vor, auch jetzt in diesen Zeiten beschäftigt. Ein, bisschen, ein paar Sachen haben sich allerdings doch geändert. Äh, was sind denn jetzt zurzeit deine Hauptprojekte und wie sieht so dein typisches Studio-Setup denn dann aus? also ich für meinen Teil in diesem Studio, habe ähm, die ganze Studioarbeit ausgeweitet und äh, also den Kundenstamm erweitert um quasi ja, Familien- und Junggesellenabschiede und Firmenfeiern, Coachings, äh, also quasi Musik- oder Laien, wenn man das so sagen darf. Okay. Und, ähm, die kommen ins Studio und wollen dann zu einem schon bestehenden Song dann was aufnehmen. Ich mache dann mit ihnen so ein kleines Showprogramm, äh, coach die dann ein bisschen, ähm, ja, führe so in die professionelle Tonstudioarbeit ein, erkläre das ein bisschen. Ähm, die fühlen sich natürlich super aufgehoben, weil das ist nicht nur irgendein Kellerstudio mit einem komischen Mikrofon und, äh, und so weiter, sondern... Hier werden auch ja zeitlo wirklich zeitlose Erinnerungsstücke kreiert und aufgenommen und das ist jetzt quasi so. Das sind so die Hauptprojekte neben so und ähm, Musiker und Künstler, die herkommen zum Aufnehmen, Aha. was ich in dem Tonstudio betreibe quasi. Also eine gute Idee, so ähm, einfach eine Erweiterung in das Thema Tonstudio als Event sozusagen. Ne? Ja, genau. Man kann das quasi unter diesem Oberbegriff äh, hineinfügen. Das Tonstudio als Event, das öffnet sich für ähm, ja, normale Menschen, die einfach mal dieses Feeling haben möchten. Ja. Ähm, und am Ende, ich habe das sogar noch erweitert mit, mit einem Fotoshooting. Die können sich dann quasi mit mir einen CD-Cover aussuchen und designen. <lacht> <lacht> ich auch, ja. wenn Die wollen eine Bandnamen überlegen und am Ende gehen die alle glücklich ähm, und zufrieden nach Hause und haben dann Eingesungen und äh, nehmen eine CD mit, quasi alles sehr komprimiert. Bei Bands und Künstlern dauert das ja Monate und Jahre der kreativen, des kreativen Schaffens, bis eine goldene Pla Schallplatte in den Händen gehalten wird. <lacht> Bei mir geht das dann äh, innerhalb von zwei, drei Stunden. Und ja, das ist eine tolle Arbeit. Also auch für mich als Toningenieur, es ist eine komplett andere Arbeit mit... Ähm, Laien zu arbeiten, denen das Ganze beizubringen. Ich muss die auch coachen, mit denen ein bisschen Gesangsübungen machen, äh, denen die Angst nehmen vor dem beißenden Mikro sozusagen. Mhm. Ich erkläre ja. denen auch etwas von der Technik und so weiter und ähm, das ist ganz anders als mit Musikern, die dann wirklich sehr äh, Maniacs sind, was die Aufnahme betrifft und natürlich bis ins Detail perfekt aufnehmen wollen, weil die ganz genau wissen, wenn es einmal drin ist, dann ist es nicht mehr änderbar und so weiter. Und für die ja. andere Seite, für Laien, ist das quasi äh, mal was anderes und äh, die nehmen das nach Hause. Genau. Ja, du sagst also eine andere Welt sozusagen, äh, im gleichen Raum, aber eine ganz andere Situation und äh, ich meine, ja der Normalfall, wie du sagst, ist natürlich, dass äh, Künstler, dass Bands aufgenommen werden in Studios ähm, und Jetzt dann so Nichtkünstler, denkst du, das äh, ist etwas, was noch viel intensiver und häufiger angeboten werden sollte, dieses Konzept mit Laien zu arbeiten? Ähm, ich sehe an sich, denke ich, eine positive Entwicklung dahingehend. Ich meine, ein Tonschulbetrieb ist super kostspielig. und ich müsste jetzt sehr recherchieren, aber ich gehe mal davon aus, oder ich denke, was man, also meine Meinung ist, dass nicht jedes Tonschuh jeden Tag Künstler drin haben kann, um zu arbeiten und um professionell was aufzunehmen, um, um den eben irgendwie ja, äh, Musik aufzunehmen für diesen Bereich der Kunden. Vieles funktioniert digital auch zu Hause im kleinen Heimrecording-Studio. Ähm, und äh, ja, das wird alles viel in Eigenregie gemacht und ein Studio wird dann vielleicht nur benutzt, um das dann zu mastern, also Mastering-Studios. Und es ist, ähm, ja, ein Betrieb, so ein Studios ist eben kostspielig, um einfach diesen Betrieb erweitern zu können, mhm. muss man sich, ja, so eine kleine ähm, Brainstorming- Evolution irgendwie drüber nachdenken, was könnte man machen und ja, warum nicht dann auch nicht Musikern diesen Zugang bieten und äh, natürlich zu einem ne, guten Preis, den mhm. sich dann die auch leisten können und es äh, einfach mal was anderes, ein gutes Event, ein Umkehrschluss, ich mache auch nichts anderes, äh, wenn ich als Musiker auf der Bühne bin, Leute eben äh, kreativ, ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen bespaßen, aber du weißt, was... Unterhalten. Ich meine. Unterhalten, genau, es ist auch eine Form der Unterhaltung, das Tonstudio wird... Ähm, Benutzt, es ist ähm, quasi in Benutzung, man kann da drin arbeiten und es ist der Kundenstamm ist erweitert. Ja. Ja. Ja, ja ich glaube, das ist auch irgendwie für Studiomenschen so ein bisschen so das, vielleicht so eine Barriere auch zu überwinden, mal jemand anderen in seine geheiligten Hallen zu lassen. Ähm, da ist wahrscheinlich auch ein Punkt, aber äh, klar. Viele werden es so und so sehen. Da gibt es bestimmt viele verschiedene Meinungen zu. Aber vielleicht ist es auch für einige Leute so mal eine ganz interessante Idee, mal über so ein Konzept nachzudenken. Kann ja sein. Auf jeden Fall unheimlich interessant. Also ich finde es klasse und ich wünsche da auf jeden Fall, dass das auch in diesem Bereich dann noch ganz verstärkt weitergeht. Natürlich ist jetzt alles ein bisschen anders. Darüber haben wir schon eine Million Mal geredet. Das ist klar, jeder versucht jetzt gerade irgendwie so das Beste draus zu machen und seine Kreativität, seine Produktivität äh, bestmöglich einzusetzen. Wie ist denn das bei dir jetzt zurzeit? Äh, wie setzt du deine Kreativität ein und äh, wie setzt du das denn momentan im Studio um? Ähm, also für mich, um für mich zu sprechen, klar, im Tonschuh, man muss ich jetzt irgendwie Hygienemaßnahmen überlegen und so weiter. Das ist alles reduziert und... Ähm, Irgendwo wird auch endlich ein Licht am Ende des Tunnels sein. Ähm, für mich oder was wir machen mit meinen eigenen Projekten, meinen Bands, Chronetti Quartett und meinem Nebenprojekt äh, Tape Sessions, da ich bin viel zu Hause kreativ und äh, arbeite vor. Und dann ähm, besprechen wir, wie wir unser Programm oder Repertoire erweitern können, bis wir endlich wieder auf die Bühne können. Ähm, das wird zurzeit sehr viel kreativ umgesetzt und dann aufgenommen, Videos gemacht. Und ja, um die Finalisierung dann zu machen, dann wird das Tonstudio benutzt, um einfach die Qualität am Ende ähm, garantieren zu können. Also was die Abmischung angeht und ähm, das Ganze zusammenfügen, das Schneiden und so weiter. Ähm, das wird dann hier gemacht. Wir haben jetzt äh, ein paar neue Stücke in der Mache und ich werde in den nächsten Tagen mich hier einfinden und dann den Bass dazu einspielen und so weiter. Ja, das muss dann gemacht werden. Klar. Ja, ich finde es immer gut, wenn man irgendwie breit aufgestellt ist. Ne? Dann, wenn man immer so ein paar Joker noch in der Hinterhand hat und dann irgendwie gucken kann, welche Karte man jetzt gerade am besten rausspielen kann. Ne? Das äh, bringt glaube ich dann noch so, auch in so einer Zeit, dann einfach noch am meisten. Und ich finde es toll, dass du so viele verschiedene Konzepte hast, so, an so vielen verschiedenen Themen dran bist. Und für alle diese Konzepte und für alle diese Themen wünsche ich dir natürlich alles Gute. Ne? Und ähm, vor allem auch, dass du natürlich dass du gesund bleibst, auch deine Family. Und äh, dass dann auch wieder die Zeit kommt, dass wir uns auch mal wieder persönlich irgendwann treffen können, oh, wenn ja. äh, das ja. alles wieder so klappt. würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank, klar, das wünsche ich dir auch und kann das nur zurückgeben. Dank, danke dir, Tim, und für die unglaublich tolle Zusammenarbeit mit Cordial. Ebenso. So, danke für den Cordial, Bob. <lacht> sehr gut. Immer den habe ich gestern im, im, äh, noch gefunden. Ich habe gedacht, das wäre wieder so ein Sticker-Ding, aber <lacht> der ist ja geil. Ja, <lacht> also, genau. Schon in so, sehr, das ist so ein kleines Multitool. Ja, du musst das erklären. Wir, ja. Dass wir dann so... Ähm, manchmal beilegen, wenn wir den Leuten ein bisschen was Gutes tun wollen. Okay, ja. alles klar. Also, in diesem Sinne, vielen Dank und alles Gute, Marco. Ciao, Tschüss. vielen Dank.